Hallo, Partners. Das ist eine neue Folge Frag den Roger. Immer Dienstag und Donnerstag live auf Facebook, Twitch und Periscope und danach zum Nachschauen hier auf YouTube und auf Instagram TV. Und heute geht es ums Thema der Zielgruppe. Ich zeige dir mal, wie diese Zielgruppe grundsätzlich gemacht werden sollte, wo diese Zielgruppe aktiv ist und mit welchen Medien du auf welchem Netzwerk entsprechend Werbung und eben auch Inhalte machen kannst. Und wenn dich das interessiert, dann bleibe jetzt dran. Gleich nach dem Intro geht's weiter. Ich zeige dir in einer Präsentation kurz oder beziehungsweise ein bisschen länger. Heute geht es ein bisschen länger, weil es doch ein ausführlicheres Thema ist. Aber es ist ganz, ganz wichtig. Gerade wenn man irgendwelche Planungen macht im Bereich Social Media oder auch Online-Marketing, das Ganze dann wirklich zu kennen und zu wissen, wo diese Zielgruppe aktiv ist. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal an, wie das funktioniert hier mit der Zielgruppe. Ich habe das ein bisschen aufgeteilt in drei Gruppen, nämlich die Zielgruppe, wo ist dieser aktiv und mit welchem Medium kann man wie Werbung machen. Also, zum einen beginnen wir sicherlich mal mit dem Alter. Das Alter ist wichtig, ich muss wissen, welche Zielgruppe ich damit anspreche und hier auch der erste Hinweis, ich muss natürlich immer auch die Personen mit den entsprechenden Medien so ansprechen, dass sie auch angesprochen werden. Also, das ist dann ziemlich wichtig, dass das funktioniert. Und ich muss jetzt mal kurz schauen, mein Mikrofon scheint ein bisschen leise zu sein, funktioniert aber gut, so wie es ausschaut. Ja, gut, dann machen wir da noch ein bisschen lauter. Gut, jetzt äh, ist es wahrscheinlich, genau, jetzt ist es ein bisschen besser. Dann haben wir als nächstes, was ich natürlich wissen muss, nebst dem Alter, ist die, Ortlich, die Örtlichkeit. Also wo ist diese Zielgruppe aktiv, beziehungsweise in welchem Ort, wenn ich da spezifisch etwas machen will. Ich mache dann zum Schluss noch ein ganz kurzes Beispiel, wie ich mit meinen Kunden arbeite und dann natürlich auch noch die Interessen die sind sehr wichtig weil äh, ich muss ja wissen wenn ich eine Zielgruppe erstelle welche Interessen hat die und vor allem welche Interessen passen dann zu meinen äh, Dienstleistungen und Produkten dann wo ist diese aktiv es gibt hier Facebook Instagram Xing natürlich nur in der Dachregion beziehungsweise Dachli weil äh, Liechtenstein natürlich auch dazu gehört, Xing ist vor allem das Netzwerk, was halt eben äh, im deutschsprachigen Raum sehr verbreitet ist. Dann haben wir LinkedIn als internationales äh, Netzwerk. Dann haben wir Snapchat, auch für die eher jüngere Generation, das mit diesem äh, gelben Geist, wer sich noch daran erinnert. Also <lacht> ist auch nicht gerade ein Netzwerk, was äh, sehr, sehr aktiv genutzt wird. Da gibt es natürlich diesen aufstrebenden Stern äh, TikTok, wo, beziehungsweise TikTok ist ja schon aufgestrebt. Ich habe da ja äh, am Dienstag ein Video dazu gemacht und Twitter, was ich jetzt auch noch hinzunehme als Kurznachrichten, Kurznachrichtendienst. Mittlerweile sind es ja über 280 Zeichen, die man schon nutzen kann. Gut, und wenn wir das Ganze jetzt mal anschauen, sind auf Facebook eigentlich so alle aktiv. Also dort findet man wirklich alles von 13 bis 80 plus und so weiter. Aber es hört dann natürlich mit der Zielgruppe bei 65 plus auf. Dann bei Instagram sind es so die 18 bis 35-Jährigen. Die werden natürlich auch immer älter. Es gibt auch Ausnahmen natürlich dort. Dann bei Xing natürlich auch von 18 bis 65, hier bei Xing nicht zu unterschätzen die Studentinnen und Studenten. Bei LinkedIn ebenfalls, hier siehst du nicht 65 plus, sondern 55 plus, weil wenn du Werbung machen möchtest auf LinkedIn, dann ist bei 55 plus fertig. Snapchat sind so die 13 bis 25-Jährige, also auch eher ein sehr, sehr junges Publikum. Bei TikTok ist es sogar noch jünger, das sind so eher so 11 bis 18, obwohl das eigentlich gar nicht erlaubt wäre. Aber ich sehe immer wieder auch äh, Kiddies, die mir dann folgen, äh, die ich dann wieder entfolge bzw. sperre, weil die haben einfach auf dem Netzwerk nichts zu suchen. Und bei Twitter ist es auch so 13 bis 65 plus. Dann hast du verschiedene Möglichkeiten auch mit dem Medium entsprechend Werbung zu machen auf den verschiedenen Netzwerken mit äh, Foto-Videos, mit einem Link, mit äh, normalem Text, mit einer Story und natürlich IGTV. Und ich zeige dir jetzt anhand von den verschiedenen Symbolen, wo du was genau mit äh, dem Medium anfangen kannst. Und zwar bei Facebook haben wir das Dreieck, da gehen natürlich Fotos sehr gut, am besten im Format 4 zu 3 oder 1 zu 1. Videos ebenfalls, da bevorzugt, was Facebook auch entsprechend anzeigt, Videos mit über drei Minuten Länge oder beziehungsweise länger als drei Minuten. Das ist aber von Seiten der Nutzer eigentlich nicht zu 100% bestätigt. Das mag einfach Facebook mehr, weil sie dann die Videos besser ausspielen. Dann natürlich Links auf deine eigene Webseite. Selbstverständlich nur Text, was aber sehr schlecht funktioniert auf, ins, äh, auf Facebook. Dann kannst du dort auch schon längere Zeit Stories machen. Die haben das mal implementiert aus äh, Instagram und IGTV, also Instagram TV ist natürlich nur auf Instagram möglich. Dann schauen wir uns Instagram kurz an. Hier hast du die Möglichkeit ein Foto hochzuladen. Das ist immer eins zu eins. Es gibt auch vier zu drei. Bilder, die du hochladen kannst, dann wird der äh, Screen etwas äh, erweitert, funktioniert nicht immer ganz genau, aber ist auch eine Möglichkeit. Selbstverständlich Videos, da gibt es Videos im Stream mit äh, 15 bis 60 Sekunden, die du da machen kannst. Einen Link kannst du nur bedingt setzen, den musst du oben bei dir in der in der Vita bzw. in der Biografie reinstecken. Da hast du eine Möglichkeit einen Link zu setzen und dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, wie das funktioniert mit den ganzen Links, wo du dir dann auch eine eigene Seite erstellen kannst. Text natürlich auch nur bedingt, nämlich als Beschreibung des Bildes oder des Videos. Stories selbstverständlich, das wurde ja übernommen aus Snapchat damals, weil Facebook Snapchat eigentlich kaufen wollte und Snapchat hat gesagt, nee, nee, nicht mit uns, wir bleiben eigenständig und deswegen hat kurzerhand natürlich äh, Instagram diese Stories auch integriert und dann haben wir natürlich noch IGTV. Da gibt es dann Videos mit Überlänge, also sprich bis zu 15 Minuten geht es, wenn du es hochlädst, auf dem PC und bis zu 60 äh, auf dem Handy und bis zu 60 Minuten dann entsprechend auf dem PC. Das nächste ist Xing. Die sind so ja plus minus. Also die sind so meines Erachtens ein bisschen unsocial, was äh, die ganzen Medien betrifft. Fotos kannst du nur bedingt hochladen. Da musst du schauen, wo zum Beispiel auf der Business-Seite funktioniert das wunderbar. Videos geht auch nur bedingt. Ich habe es jetzt mittlerweile auf der Business-Seite, wo du dann auch dieses Video später noch nachschauen kannst auf Xing. Dann Links funktionieren, da ist es mit den Vorschaubildern ein bisschen komisch, habe ich mal abgeklärt, die haben da irgendwelche komischen Abstände drin hinterlegt, wo dann das Bild mal, mal höher und mal äh, weniger hoch ist, aber immer die gleiche Breite hat, ist also auch dort schwierig mit Vorschaubildern zu arbeiten. Dann natürlich normal Text, was aber theoretisch auch fast keiner liest und Storys und IGTV funktioniert natürlich nicht. Dann schauen wir uns LinkedIn kurz an. Da kannst du selbstverständlich Fotos hochladen, dort mag Instagram natürlich auch, weil es im Hochformat vor allem auf dem Handy angeschaut wird, sehr gerne 1 zu 1 oder 4 zu 3 Bilder. Aber bei den Videos, die auch möglich sind, gibt es auch die Möglichkeit, dass du dort äh, im normalen Querformat die Videos dir hochladen kannst. Da ist aber die Höchstgrenze von 10 Minuten, das heißt, dieses Video von heute Geht schon mal nicht, weil das hat Überlänge, in Anführungs- Schlusszeichen. geht also länger als 10 Minuten. Dann kannst du natürlich die Links hinzufügen, hier ein schöner Vorteil, dass das Vorschaubild relativ gut angezeigt wird, selbstverständlich kannst du auch Text machen, hier noch eine kleine, ich sage mal Besonderheit von LinkedIn, da hast du auch nämlich die Möglichkeit Artikel zu erfassen, ähnlich wie einem, äh, bei einem Blogbeitrag. und als ich diese Präsentation gemacht habe, gab es noch nicht die Möglichkeit der Stories. Das wird jetzt aber bei LinkedIn schon ausgerollt. Ich werde dann die Präsentation wahrscheinlich noch ein bisschen anpassen. Aber im Moment mit diesem Story Format. Das funktioniert noch nicht in allen Ländern, wird aber nach und nach äh, ausgerollt. Dann gibt es noch Snapchat. Bei Snapchat hast du selbstverständlich die Möglichkeit ein Foto hochzuladen. Dann natürlich Videos. Und Stories kannst du auch machen. Links und Texte sind da eher weniger drin, beziehungsweise einen Link kannst du schon setzen. Da braucht es aber eine Verifizierung und du musst dafür quasi freigeschaltet werden. Ist also machbar. IGTV natürlich auch wieder nicht. TikTok ist das Netzwerk, was neu aufgestrebt ist. Das heißt, dass ich sage mal. Die sind jetzt seit einem Jahr wirklich massiv am äh, Zulegen und äh, wie wir schon äh, mitbekommen haben, der Trump mag das gar nicht in Amerika und hat das deswegen schon mit äh, gewissen Sachen versucht zu verbieten. Microsoft ist da auch noch im Gespräch, dass die die Geschäfte von TikTok in Amerika übernehmen und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass TikTok gesperrt wird in Amerika. Der Trump mag ja äh, diese chinesischen Sachen nicht so gerne. Und auf TikTok ist es nur bedingt möglich, Fotos hochzuladen. Du kannst aber so eine Slideshow erstellen mit Fotos, was aber nicht die Essenz ist von TikTok, weil dann musst du das Foto extern hochladen. Und Videos natürlich und vor allem im Hochformat, also nicht im Querformat. Es gibt zwar schon einige, die im Querformat da Videos hochladen, aber das ist dann wirklich nur so in diesem ganzen hohen Bereich hast du dann dieses äh, Rechteck, also man kann es nicht strecken oder so. Uh, Links kannst du natürlich auch nicht wirklich hochladen und Story habe ich so in Klammer gesetzt, weil du eigentlich schon Stories machen kannst. Du hast die Möglichkeit bei TikTok Videos zu nutzen oder zu erstellen mit 15 bis maximal 60 Sekunden. Bei Instagram ist es so, wenn du ein 60 Sekunden Video hast, dass das aufgeteilt wird in 4 mal 15 Sekunden und bei TikTok ist es so, dass du dort die entsprechende Möglichkeit hast, das an einem Stück zu machen. Aber nach 60 Sekunden ist fertig und eine Besonderheit in TikTok ist noch, dass du dort auch die zur Verfügung gestellten äh, Soundtracks auch nutzen kannst. Dann haben wir noch Twitter zum Schluss. Das äh, hat natürlich die Bewandtnis, dass du dort Fotos hochladen kannst. Du kannst Videos hochladen. Ich glaube, es sind 2 Minuten 20 Sekunden, wo das Video lang sein darf. Länger geht nicht. Dann natürlich auch die Links, die du nutzen kannst, Text maximal 260 Sekunden und Stories natürlich funktionieren nicht auf Twitter und die haben auch keine oder kein Interesse daran, da jetzt noch irgendwelche Storys hinzuzufügen. Gut, das also mal zum Überblick der Zielgruppe, wo findest du deine Zielgruppe? Je nach Alter musst du natürlich schauen, wo ist deine Zielgruppe aktiv? Und wenn du jetzt zum Beispiel, ich sage mal Snapchat gegen TikTok testen willst, weil deine Zielgruppe eher ein jüngeres Publikum ist, dann mach das, teste das. Was funktioniert besser, TikTok oder Snapchat? Wichtig ist auch immer, dass du für diese für diese Netzwerke entsprechend deine Inhalte produzierst. Also wie gesagt, nicht im Querformat für TikTok, sondern im Hochformat. Auch bei Snapchat lieber im Hochformat als im Querformat produzieren. Und ich zeige dir jetzt mal, wie das funktioniert, wenn ich eine Zielgruppe mit einem Kunden mal bespreche. Und zwar nehmen wir jetzt mal ein Autohaus in München. Ja, ist ein BMW, was denn sonst? Ne? <lacht> Gehen wir mal vom Alter aus. Also ich gehe mal davon aus, dass BMW Fahrer vor allem das junge Zielpublikum BMW-Fahrer sind von 18 bis 25. Dann das etwas ältere Publikum, zum Beispiel die vielleicht ein Kombi oder einen größeren BMW oder ein Zweitauto haben möchten. Die sind dann so zwischen 35 und 55 und natürlich die, die ganz bequem fahren wollen, vielleicht auch etwas mehr Geld haben, von, von der ganzen Arbeit, die sie gemacht haben, vielleicht auch etwas gespart haben, dann 65 plus. Und Ort natürlich rund um München ist klar, weil es eine regionale Garage oder beziehungsweise eine regionale Werkstatt, ne? Garage sagt man ja bei uns in, in der Schweiz. Dann im 20 Kilometer Umkreis, also nicht äh, zu weit weg außerhalb von München, weil da natürlich dann auch die Konkurrenz noch äh, hineinspielt. Und die Interessen sind wahrscheinlich bei den jüngeren, sind es eher schnellere Autos, also irgendwie, äh, Entschuldigung der Ausdruck, aber irgendwie so ein Z3, das ist das, was äh, dieses komische Ding mit dieser langen Nase was aber auch schon älter ist, dann äh, natürlich BMW, weil äh, die Leute werden wahrscheinlich ein BMW kaufen, wenn sie Interesse haben am BMW. Dann bei drei, 35 bis 55 kann es sein, dass es wahrscheinlich Familie mit und ohne Kinder äh, sind oder auch eine Familie, die zum Beispiel jetzt irgendein Zweitauto haben möchte und äh, vielleicht auch schon ein Haus besitzt oder so. Das kann auch noch in die Zielgruppe reinkommen. Und wenn es darum geht, vielleicht mehr Geld äh, zu oder die Leute anzusprechen mit mehr Geld in der Tasche, dann geht sicher in die leitende Funktion, irgendwie so ein, so ein CFO, CEO, äh, CIO und wie sie alle heißen. Ne? Und bei den älteren Personen natürlich die Gemütlichkeit. Also da könnte man jetzt vielleicht wandern oder so noch hinzufügen. Je nachdem, da muss man ein bisschen nachschauen, wenn man die Zielgruppe mit den Kunden entsprechend erstellt. Und Komfort natürlich auch beim Auto, weil wenn man schon etwas älter ist, dann möchte man natürlich auch gerne darin sitzen, man möchte sich sicher fühlen, BMW sind ja relativ sichere Autos, die sind aber auch teilweise schwer und äh, was ich weiß, sie kleben förmlich auf der Straße. Ne? Also das ist so eine äh, Zielgruppe, die ich mit meinen Kunden dann erstelle. Und das ist natürlich immer so die, die Essenz. Also bevor man irgendwie im, im Internet was macht, sollte man sich seiner Zielgruppe entsprechend klar sein und diese Zielgruppe dann den entsprechenden Netzwerken zuordnen. Diese ganze Selektion mit, diesem, äh, mit diesen Interessen, die kann man vor allem machen bei Facebook. Bei Instagram geht's auch und äh, bei den anderen Netzwerken, da muss man ein bisschen tricksen, also bei äh, Twitter, wenn ich dort Werbung mache, dann kann ich es mit Hashtags machen und so weiter. Also da muss man immer ein bisschen äh, vorsichtiger sein und genau das ist so das, was ich mit meinen Kunden mache, wenn es darum geht, ein bisschen Werbung zu machen oder auch Content zu erstellen für diese Zielgruppe, da muss ich zuerst wissen, wer ist diese Zielgruppe, was macht die genau, was hat die für Interessen, in welchem Alter ist sie und dann produzieren wir die ganzen Inhalte. Und wenn die ganzen Inhalte produziert sind, dann spielen wir sie entsprechend aus auf den verschiedenen Netzwerken und hier auch ganz, ganz wichtig, dass man immer ich sage mal, du kannst keine 18- bis 25-Jährige ansprechen mit einem Rentner. Das geht halt einfach nicht, um es mal so krass zu formulieren. Ne? Also wenn du 18- bis 25-Jährige ansprechen willst, dann anerbietet es sich zum Beispiel mit Influencern zu arbeiten oder eben auch mit jüngerem Publikum oder auch mal zu zeigen, wie jetzt ein 18-Jähriger sein erstes Auto im BMW-Haus äh, in Riesenfreude empfängt und, und was auch immer. Also da gibt es dann viele Möglichkeiten. Ich habe auch einen, äh, einen Geschäftspartner, mit dem ich manchmal zusammenarbeite, der ein großes Autohaus hat äh, von einer Konkurrenzfirma <lacht> und äh, der hat dort auch schon äh, tolle Videos erstellt und so weiter. Also da können wir ganz gut aus einem Pool herausholen. Ich habe auch gute Leute an der Hand. Wenn ich mal etwas nicht kann, dann weiß ich, wo ich es äh, entsprechend holen kann. Und äh, das ist auch so die Essenz meiner Firma. Also ich muss nicht alles selbst machen. Ich kann relativ viel selbst machen, aber ich muss nicht alles selbst machen. Ich kann auch gewisse Dinge mal abgeben. Und äh, ich hoffe, dir hat das Video jetzt heute, was auch ein bisschen länger gedauert hat, gut gefallen. Du kannst das natürlich nachschauen, später dann auf YouTube und äh, dem Instagram TV, auch hier auf Facebook natürlich über den Link und ich wünsche dir jetzt viel Erfolg beim Zuschneiden deiner Zielgruppe, denn das ist essentiell wichtig, dass du die Zielgruppe genau kennst und diese auch ein bisschen segmentierst, wenn du zum Beispiel eine Zielgruppe hast zwischen 25 und 55 dann äh, unterteile das in zwei, drei äh, verschiedene Gruppen, mach die Interessen dazu und wenn du das dann alles zusammen hast, dann funktioniert es auch mit der Werbung und der entsprechenden Ansprache auf Social Media. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und Tschüss!